Ich bin getauft. Okay, die nassen Haare hier stammen von der Tatsache, dass ich frisch geduscht bin, aber auch dann, also immer, wie so ein Silberfaden mein ganzes Leben hindurch gilt, auch das, ich bin getauft. Ich bin getauft, auf Lateinisch heißt das für einen Mann, Baptizatus Sum. Baptizatus Sum. Das hat sich Martin Luther immer mal wieder gesagt, wenn er den Eindruck hatte, gerade formt sich in mir ein Gedanke, den ich eigentlich nicht will und Gott wahrscheinlich auch nicht. Gerade mache ich mich klein oder schlecht. Ich habe Angst. Gerade bin ich dabei aufzugeben. Dann hat er sich das auf einen Zettel geschrieben oder mit Kreide vor sich auf den Tisch. Baptizatus sum. Ich bin getauft. Jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass Luther das nicht wie eine Zauberformel verstanden hat. So nach dem Motto, baptizatus summ und weg ist das Problem. Ich glaube, er hat sich eher festgemacht damit, wenn er das gesagt hat, geschrieben hat. Festgemacht in seinem Glauben und er hat sich dabei klar gemacht, dass sich eine andere auch festgemacht hat an ihm, Gott, durch die Taufe. Wie ein Silberfaden durch mein Leben hindurch. Allerdings einer, der nicht reißen kann. Ich bin verbunden mit Gott und Gott hat sich verbunden mit mir. Ich bin nicht allein, ich bin behütet. Das gilt in guten und in schlechten Zeiten. Ich persönlich bin mir sicher, mir gibt das unglaublich viel Kraft für mein Leben. Weil ich getauft bin, gebe ich nicht auf und mich selbst auch nicht und erst recht nicht die Welt um mich herum. Weil ich getauft bin, kann ich verzeihen und von vorne anfangen und ganz groß hoffen. Ich merke, es tut mir gut, mal intensiver über meine Taufe nachzudenken. Und du kannst es auch tun. Was bewirkt der Satz in dir? Ich bin getauft. Ob du getauft bist oder nicht, in jedem Fall wünsche ich dir einen gesegneten Tag.